Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind heute bei ION zu Gast. Wir bekommen schon die Modelle von 2023 vorgestellt und unter anderem wird es darum gehen, worauf beim Schuhkauf zu achten ist, aber auch worauf beim Schonerkauf und auch bei der Schonerwartung, also beim Waschen, zu achten ist und dementsprechend ist das, glaube ich, für alle von uns sehr interessant. Bleibt dran, es wird spannend. Ich bin heute zu Gast bei ION. Ich habe einfach mal meine Schoner mitgenommen und jetzt nehme ich euch mit auf die Tour. Dennis, Servus, Hallo, Grüß dich. Dass wir es geschafft haben. Hey, so, wir sind heute bei dir bei Aien wegen ja. Schoner. Ich habe dir mal meine stinkenden mitgenommen. Richtig, ja. Man schon. <lacht> ja, freut mich. Herzlich willkommen bei ein bei Boards and More. Mein Name ist Dennis. Ich kümmere mich bei Ayen im Marketing unter anderem um die PR, ums Teammanagement, Shootings organisieren, die ganz coolen Sachen, Events auch. Freut mich, dass ihr es heute hergeschafft habt. Nehmen wir euch einfach mal mit. Okay. Perfekt. Wir haben heute die Fachmänner, habe ich gehört, die praktisch Stimmt, ja. die Protektoren bei euch und Schuhe habe ich auch genau. Schuhe jetzt schon. Genau. In der Hand. Ja, wir haben noch unsere zwei Produktentwickler mit am Start. Die werden euch gleich ein bisschen mehr erzählen über unsere neue ja, Highlight-Produkte nächstes Jahr. Dann gehen wir jetzt mal in den Showroom von Iron. Das ist unser kleiner Showroom. Wir waren mir quasi sämtliche Artikel unserer aktuellen Kollektion auf. Wie ähm, alle wisst, ein äh, besteht aus ein ja, Water und ein Bike, also die Marke ein, die gibt es jetzt seit fast 20 Jahren und ein ähm, Bike seit 10 Jahren. Wir feiern nächstes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum, und ein ganz besonderes Jahr für uns, da haben wir einiges geplant, wie gesagt. Und genau, also wir haben jetzt hier hinten quasi ähm, sämtliche Artikel unserer neuen Kollektion, wie es auch riecht hier ein bisschen, sehr viel Neopren, das heißt äh, die ganzen Wetsuits, die die Kollegen von ein Water hier im Start haben, äh, Neoprenanzüge und ähm, ja, ähm, Sämtliches Spielzeug quasi, wenn man gern draußen unterwegs ist. Ja. Also, es ist ein Portfolio, was sie hier anbietet: von Fahrrad über Wasser, alles mit dabei. Standard Paddle Fnatic kenne ich persönlich. Genau, Fnatic ist auch hier unterm Dach und ähm, Duotone auch noch für die Kitesurfer. Und Super, dann warten wir jetzt auf die Spezialisten, um das mal genauer erklärt zu bekommen, meine stinkenden Jonah. <lacht> Dennis, jetzt hast du die Spezialisten da von deiner Seite. Äh, stell sie doch mal kurz vor. <lacht> Genau, wir haben jetzt hier zum einen die Anna und den Ropsi. Beide leiten bei allen den ähm, Protective Gear-Bereich und die werden euch jetzt ein bisschen was erzählen zu unseren Produkten, unseren Highlights von nächstem Jahr. Jonan, ich habe ja jetzt immer noch meine dabei. Der Ropsi, ich will sie dir jetzt nicht zu nahe halten, weil sie sind teils gewaschen, teils nicht. Hallo Ropsi, grüß dich. Hallo, servus. Du machst bei allen schoner Thema. Unter anderem, genau. Unter anderem, perfekt. Ich habe dir jetzt mal meine zwei mitgebracht, ähm, die sind schon länger im Programm. Ich habe einmal das erste, ich habe den mal komplett mitgewaschen. Also ich habe den einfach so, wie er ist, in die Waschmaschine und habe dann festgestellt, nach dem Waschen, ich darf es glaube ich gar nicht, oder? Es wäre hilfreich, also prinzipiell darf man die natürlich schon waschen. Was ganz wichtig ist, ist, dass dabei die Pads vorher entnommen werden. Wir haben die Protektoren so gestaltet, dass es eine überlappende Tasche gibt, in denen die Protektoren drin stecken. Hintergrund ist der... Dieser viskoelastische Schaum, der da drin verbaut ist, das sind im Prinzip lauter kleine Kügelchen mit einem winzigen Loch, also ähm, kleine Hohlräume. Wenn die in der Waschmaschine verpresst werden, saugen die das Wasser auf, geben das Wasser ganz langsam erst wieder ab. Und generell ist äh, Feuchtigkeit ist nicht der Freund von Polyurethan. Äh, insofern ist es hilfreich, also sie sind einfach langlebiger, wenn man die Pads rausnimmt. Okay, weil ich habe den Eindruck gehabt, der ist so weich geworden einfach mit der Zeit, weil das es auch vom Alter geschuldet. Das ist eben, wie gesagt, ähm, auch ein Alterungsprozess, der übers Spitzen zum Beispiel kommt und so weiter und so fort. Also generell ähm, alles, was mit Polyurethan zu tun hat und mit Feuchtigkeit äh, auf Dauer, sind das keine guten Freunde. Super. Sagen. Ich muss dazu sagen, der ist glaube ich sechs, sieben Jahre alt. Der ist jetzt ein oder zwei Jahre alt, so in der Richtung. Mhm. Ähm, hat sehr, sehr gut gehalten. Ich war... Sehr happy damit. Äh, klar, den einen oder anderen Sturz hatte man auch. Ähm, Schoner ist aber sowieso ein Thema, je nach Beanspruchung. Und wenn es einem schmeißt, dann muss der auch seinen Schutz geben. Ist es dann wie beim Helm, dass man den dann nach größeren Stürzen oder wann tauscht man den aus? Prinzipiell sollte man natürlich darauf achten, dass noch alle Nähte intakt sind. Das ist eigentlich mal so das A und O. Neben dem Pad ähm, ist es ganz besonders wichtig, ähm, dass die Grundstruktur unverletzt ist, sozusagen, also dass nichts reißen kann im Falle eines erneuten Aufpralls. Das zum einen, zum anderen eben, dass das Pad zum Beispiel nicht eingerissen ist, weiter reißen kann. Das sind die maßgeblichen Punkte, worauf man achten sollte bei einem, ähm, ja, nach einem Sturz, definitiv. Also, ich finde sowieso, äh, Sicherheit geht immer vor. Man sollte solche Sachen immer nach einer gewissen Zeit eh austauschen. So das ist es, ganz äh, genau. Du hast jetzt schon einen neuen, glaube ich, in der Hand, weil der sieht nicht so aus wie meiner. <lacht> Willst du dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Das ist im Prinzip die nächste Ausbaustufe von deinen Modellen. Prinzipiell haben wir natürlich den K-Pact nach wie vor im Sortiment. Es ist auch unser absoluter Bestseller. Da haben wir jetzt angesetzt und haben nochmal eine Detailverbesserung ins Leben gerufen. Und zwar haben wir dem Ganzen ein wenig mehr Robustheit gegeben äh, in Form einer äh, TPU-Kappe ähm, auf der Vorderseite. Das ist also ein direkt auf äh, den Stoff gespritzter Kunststoff, der im Prinzip eine Art äh, Rutschfläche nochmal bietet. Das heißt, im Aufprall äh, der eine oder andere kennt es vielleicht auch vom MIPS-System bei den Helmen. Wir hatten das mhm. Thema Helme gerade vorher schon mal. Ist es ist im Prinzip eine, ein ähnliches Funktionsprinzip. Ein Teil äh, der Aufprallenergie äh, wird schon mal ähm, durch das Rutschen abgebaut und der Rest wird dann eben noch durch das Pad, das innen drin enthalten ist, ähm, äh, reduziert und hilft somit, ähm, den Aufprall wirklich deutlich abzumildern. Und er ist ein bisschen länger geworden, habe ich den Eindruck, oder? Ganz genau. Ähm, das Ganze ist insgesamt ein bisschen länger als der normale K-Pack. Ähm, wird hinten über einen Strap über der Wade nochmal ähm, fixiert und hat wenn man auch hier das Pad an sich sieht. Im unteren Bereich ist es nochmal deutlich verlängert, das heißt auch unterhalb des Tibiakopfes ist nochmal genügend Schutz fürs Schienbein. Gleichzeitig haben wir insgesamt die Größe von dem Pad im Vergleich zum K-Pack nochmal vergrößert um circa 20 Prozent. Umschließt das Knie auch seitlich wiederum, Tibiaköpfe sind da seitlich sehr gut geschützt. Insgesamt das Pad ist auch ganz klein Ticken dicker. Ähm, dadurch erreichen wir mit der Kappe zusammen erreichen wir ähm, eine, ja, man kann sagen, es gibt ja eine gewisse äh, Forderung seitens der Norm, seitens der CE-Zertifizierung dieser Protektoren. Diese Restkraftwerte, die wir für den äh, Level 2-Einsatz äh, erreichen müssen, halbieren wir sogar. Also wir sind äh, quasi doppelt so gut, wie es eigentlich der Gesetzgeber vorschreibt. Okay, und das heißt, der ist jetzt äh, fürs für den Fuß, fürs Knie wenn man es mal so hinhält. Äh, Ellbogen ist ja auch ein Thema. Ähm, ich... Ich und Petra, wir fahren <lacht> meistens ohne. Ich habe meine alten auch dabei, die sind noch sehr neu, weil ich sie nie anhabe. Hast du da was Flaches, Schönes im Programm oder wie sieht das da aus? <lacht> also da gibt es natürlich auch wiederum von bis, wie bei äh, Knieprotektoren auch. Wir haben im Programm von ganz dünnen, von sogenannten Sleeves, die mehr oder weniger einen Abriebschutz sind, so dass man mhm. sich jetzt nicht unbedingt immer gleich als erstes die Tapete von Ellenbogen zieht, äh, bis hin zu äh, Level 2 zertifizierten Ellenbogenprotektoren haben wir eigentlich alles im Programm. Also quasi das Pendant. Zum K-Pact ist der E-Pact, der einen sehr hohen Schutz bietet. Dann gibt es natürlich den K-Light, der ist so quasi mittendrin und den Sleeve als Abriebschutz. Bei meinen habe ich mir geholt und der ist auch schon sehr alt. Ich sah dann immer wie so ein Männchen aus, der war sehr groß und unterm T-Shirt sah es aus. Peter, schmeiß mir den noch mal zu, bitte kurz. Also das ist meiner... Du kannst ungefähr hat sich, sagen. Hat sich nicht viel dran verändert, okay. muss man ganz klar sagen. Also das ist äh, vom Grundaufbau immer noch das Produkt, wie wir es auch heutzutage immer noch äh, im Portfolio haben. Ähm, wichtig hierbei ist ganz klar, ähm, auf die Passform zu achten. Mhm. Ähm, zum einen, dass er natürlich nicht einschneidet unterhalb des Bizeps, beziehungsweise genau in die, in die äh, Kehle, in die Ellenbogenkehle. Mhm. Ähm, und, äh, das ist das zweitwichtigste, ist der Umfang im unteren Bereich, also genau das, was am Unterarm anliegt. Weil wer kennt es nicht, äh, wenn man am Ende des Trails äh, <lacht> kurz, kurz vorm fallen ist, weil man den Lenker nicht mehr halten ja. kann. Also Armpump ist so der Klassiker, wenn der Ellenbogenprotektor etwas zu eng ist und so langsam alles anspielt. So, aber ich habe so ein bisschen gesehen, wie du ja schon gesagt hast, es gibt äh, einen, eine kleinere Sicherheitsstufe, die Nummer 1 nenne ich es jetzt einfach mal, die so ein bisschen kompakter ist, dass einem die Haut nicht vom... Genau. Dings -Titel. Ah, hast du gar einen sogar gedacht? Ich hab da mal was vor <lacht> okay. Also ein wirklich ein, ein sehr dünner äh, Protektor. Ähm, allerdings schon mit einem zertifizierten Pad innen drin. Also ähm, Super. Hat eine gewisse ähm, Reduzierung der Restkraftwerte oder beziehungsweise der, der Aufprallenergie bis hin zu gewissen Restkraftwerten. Ähm, hat auch eine, ähm, eine spezielle Oberfläche, auch wiederum hier eine sehr abriebsfeste Oberfläche und ist eigentlich das Ideale tatsächlich für so ja, Trailfahrten, äh, wo man immer noch flexibel und nicht allzu dick eingepackt sein möchte. Da bist du mit so einem Produkt eigentlich genau richtig. Ja, perfekt. Genau, das ist eigentlich so etwas Dünneres. Auf was sollte man von den Größen, äh, was soll man generell an, schon an achten? Was sind so deine Tipps, die drei Tipps, die am wichtigsten sind? Äh, der absolut wichtigste ist natürlich die Größe. Äh, ganz entscheidend ist die Größe. Es darf nicht so locker sitzen. Tendenziell am Anfang vielleicht sogar ein bisschen zu fest. In, Im Normalfall dehnen sich die Nähte, es dehnt sich das Grundmaterial immer ein bisschen, äh, bis sich der Protektor genau um das Knie legt. Also beispielsweise auch äh, speziell unsere Sastec-Pads, die werden natürlich durch die Körperwärme ein bisschen weicher. Insofern äh, lieber äh, auf eine Nummer kleiner gehen, erstmal äh, checken, ob die nicht gut sitzt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen guten Protektor zu haben, der beim ersten Aufprall gleich mal von der Seite rutscht und äh, dann im Prinzip die Kniescheibe beispielsweise freigibt. Hilft nichts. Hilft nichts Also das und ist die Größe. Auch noch ist die Größe. Und letzte Frage von mir. Ich muss immer meine Schuhe ausziehen. Ist wichtig, klar, weil da muss der Protektor. Habt ihr auch was mit Reißverschluss im Angebot? Aber klar. Die komplette Produktlinie gibt es auch mit Zips, also zum Beispiel den K-Pack-Zip oder den K-Light-Zip. Alle mit außenliegenden liegenden Reißverschlüssen zum schnellen Anziehen. Im Prinzip der gleiche Schoner, nur mit einem Reißverschluss ausgestattet und natürlich die Straps ein bisschen anders ähm, angeordnet, dass man es gut anziehen kann. Aber ist es dann Sicherheitsstufe 1 oder 2? Gibt es in, wäre... beiden, in beiden Levels. Das ah, sind, super. Genau, zertifiziert nach Level 2 mhm. und nach Level 1. Also ihr habt dann praktisch zwei Linien im Programm Richtig. für den, ich sag mal... Feldweg-Cross-Country-Fahrer, der nicht so extrem fährt und den Enduro-Fahrer, der es richtig krachen lässt. Ganz genau, ganz ah, genau. Perfekt. Auch so, dass man es beispielsweise individuell zusammenstellen kann, also beispielsweise mhm. eben einen leichten Ellenbogen und einen etwas robusteren Knie, je nach äh, Fahreinsatz, nach Vorliebe. Genau. Jetzt habe ich noch mal was entdeckt. Es gibt auch eine Protektor-Weste äh, zum Radfahren, wenn ich mal im Bikepark bin oder extremer unterwegs bin. Richtig. Ähm, der Kernpunkt natürlich des Ganzen ist beispielsweise eben äh, bei dem Protection Shirt Longsleeve, äh, dass zum Beispiel auch die von dir angesprochenen Ellenbogenprotektoren schon enthalten sind. Mhm. Auch hier haben wir ähm, speziell Dünne verbaut, die aber trotzdem ziemlich hohe Restkraftwerte. Ähm, garantieren, oder ziemlich niedrige Restkraftwerte, so muss man es natürlich sagen, ähm, haben auch Sastec-Einsätze, die braucht man nicht zum Waschen rausnehmen, weil es eine andere Materialmischung ist, aber so prinzipiell ähm, ist die äh, nach Level 1 zertifiziert, hat auch ähm, Schulterprotektoren, einen Brustprotektor und natürlich auch noch den obligatorischen Rückenprotektor. Und Einsatzbereich ist jetzt eher dann so Bikepark, ich fahre mit dem Lift hoch, oder? Ganz genau, richtig. Also weniger die äh, 5000 Höhenmeter Tagestour. Habt ihr sowas auch im Programm? <lacht> was leichtes, was schützt? Aber natürlich, natürlich. Sehr gut. Hier haben wir zum Beispiel, das Ganze geht über Short -Sleeve, auch wiederum mit ähm, Schulterprotektoren, Rückenprotektor und Brustprotektor hin zu einem Tank. Beziehungsweise das ist die Weste, Genau. Die Weste hat noch Brust und Rücken, aber keine ähm, Armprotektoren oder Schulter. Und dann gibt es eben noch das ganz leichte Tanktop mit einem Central Back Rückenprotektor, also der wirklich nur das Rückgrat schützt. Ist also optimal wirklich ähm, für die schnelle Tour, wo man natürlich trotzdem gesichert unterwegs sein möchte. Super. Ah, ja. so, sehr, sehr belüftet, ähm, sehr atmungsaktiv und ähm, ja, das Beste ist natürlich Made in EU und Aha. das Ganze mit äh, recycelten Materialien durch und durch. Und ich sehe jetzt hier noch zwei Hosen, äh, die auch Schutzfunktionen mit eingebaut haben. Ganz genau so ist es. Wir haben hier Hüftprotektoren äh, an der Seite, die auch äh, nach Standards natürlich zertifiziert sind. Dazu noch am Oberschenkel leichte Polster und das Ganze äh, mit oder ohne Sitzpolster. Mhm. Ah, Sehr cool. Jetzt haben wir glaube ich das komplette Portfolio, was man von Ellbogen bis Knie über Brust und Rücken haben kann. Schuhe haben wir auch noch mit dabei. Hallo, stell dich doch mal kurz vor. Du bist die? Anna. Hallo Anna. Hallo. Ich habe einen Schuh in der Hand. Das ist das Mikro, nicht erschrecken. beim Produkt. Ja. Perfekt. Schön. <lacht> ja, äh, genau. Hallo von meiner Seite. Ich, ich stelle euch heute, oder ich gebe euch mal einen kurzen Einblick in die Schuhwelt von allen. Ähm, wir bieten generell, ihr seid ja alle Leute vom Fach, ähm, zwei Varianten an. Einmal, klicken, einmal mit Klick und einmal ohne Klick, sogenannte flat schuhe und äh, heute stelle ich euch eben den, das 23er-Highlight vor aus der Scrub-Linie, das ist die Flat-Pedal-Linie in Scrub-Select Bohr. Bohr, das System kenne ich. Zum Zumachen äh, setzt die Schuhbändchen. Genau, jetzt fangen wir einfach von gehen wir von unten nach oben. Also wir haben, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist eine flat pedal heißt Wir haben hier einen zweiseitigen Aufbau. Außenrum ist diese dieser Flat-Bereich, wo wir eine Subtraction-Gummimischung äh, verwenden, die halt für den Nörden in Kombination mit dem Profil, was wir haben, für den nötigen Grip auf dem Pedal sorgt. Was nur hervorzuheben ist, bei unserem Schuh ist, dass wir eben im Vorfuß, Vorfuß, Rückfuß, quasi Vorfuß und Rückfuß haben wir wegen der Traktion auf dem Boden, wenn man mal laufen muss, äh, positive Profilblöcke, heißt die kommen raus und im Pedalbereich, wo dann die Pins rein müssen, haben wir negative, sodass man hier in dem Bereich eine sehr große Auflagefläche hat, wo man seinen Schuh je nach Belieben Mittelfuß, Vorfuß positionieren kann auf dem Pedal und wenn Traktion ist, dann sorgt es eben für den nötigen Grip. Obenrum, also die Außensohle, ist, die gibt es schon länger, ähm, obenrum ist jetzt alles komplett neu. Wir haben hier das Select-Modell, das heißt, wir sprechen hier von dem oberen Preispunkt, weil an dem Schuh sehr viel passiert. Ähm, genau, einsteht. entsteht... Kennt ihr, steht für Protection, deswegen ist für uns auch super wichtig, dass wir alle Protection-Elemente einarbeiten in dem Schuh. Hier haben wir eine externe aufgebrachte Zehenkappe, die halt in diesen sensiblen Bereichen wie großer Zeh medial verstärkt ist. Hinten gibt es noch eine, eine, eine Fersenkappe, die in jedem Schuh sein muss. Zusätzlich haben wir halt medial quasi eine No-Saw-Schicht, die nochmal bei Kurbelkontakt hilft und äh, ja, vor Abrieb eigentlich schützt. Das, was sicherlich das Neueste ist, und äh, da haben wir uns viele Gedanken gemacht und lang rum entwickelt, ist sicherlich diese Sockenkonstruktion in Kombination mit diesem Verschluss, der aus zwei Laschen besteht. Äh, Sockenkonstruktion ist sehr geil, weil du schlüpfst rein, kommst gut rein, umschließt deinen Knöchel, sorgt für den nötigen Support beim Fahren. Schützt auch vor Dreck, der reinkommen könnte, wenn man mal bei staubigen Bedingungen fährt. Und in Kombination eben Boa kennt, kennen viele. Das ist eine ganz einfache Handhabung. Aufmachen, reinschlüpfen, drücken und zuziehen. Das Coole an dem System ist, der Schuh lebt, wenn du ihn anhast quasi. Da entsteht Wärme. Das kann sein, dass, da auch viel, dass der Schaum ein bisschen nachgibt. Du kannst einfach nach dem Fahren justieren. Ja, das ist das Produkt von unserer Seite. Super. Und äh, das kommt dann im nächsten Jahr raus, ist ganz neu und ihr habt jetzt schon exklusiv für uns den vorgestellt. Richtig. Neben ein paar anderen wahrscheinlich. Aber <lacht> ihr seid die Ersten wahrscheinlich. Vielen lieben Dank. Bitte. Fahrt ihr oder habt ihr mehr im Programm Klick oder FLAT? Was ist so der Zukunftsweg oder wo spaltet sich die <lacht> Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt? Tatsächlich schwierige Frage. Umfrageergebnisse, glaube ich, sind so bei 50, 50, 48 zu 52. Wir sind, also aus unserer Perspektive, müssen wir, wir bieten beides an, was ich glaube, beide Zielgruppen gibt. Wenn man den Profi fährt und, ich immer Klick gefahren ist, dann fährt man auch weiter Klick. Hat Vorteile, dass man immer, eine, immer einen festen Stand hat, immer einen guten Schwerpunkt über dem Fahrrad hat. Wenn man aber ähm, jetzt im Anfängerbereich ist oder sich nicht ganz sicher fühlt oder auch vielleicht auch öfter mal Schiebepassagen hat und mehr, vielleicht auch mehr Komfort will, vielleicht auch ein E-Bike sich gekauft hat und neu in diesen Bereich einsteigen möchte, ist vielleicht aus persönlicher Empfinden vielleicht der Flat am Anfang vielleicht zum Reinkommen die bessere, die bessere Wahl. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Keine Kaufempfehlung meiner Seite, <lacht> aber ja. Ja super, dann äh, Petra, wir fahren weiterhin Klick, oder? Was meinst du? Sie nickt, außer im Winter. Danke an dieser Stelle. Ja. Also ich habe jetzt noch eine letzte Frage, weil meine Schoner sind gewaschen und sie müffeln immer noch so ein bisschen, deswegen will ich es niemandem zeigen. Äh, dein persönlicher Trick für Wäsche und was du anwendest? Also wie bei sämtlicher Sportbekleidung, in meinen Augen das effektivste ist tatsächlich zuerst mit äh, aufgelöster Zitronensäure, quasi sozusagen entkalken, äh, ganz leicht und anschließend mit Gallseife für eine Nachbehandlung und dann in die Waschmaschine stecken. Ah, super. Werden wir mal ausprobieren. Vielen Dank. Dennis, vielen Dank. Wir haben jetzt einen guten Einblick von Eiern bekommen. Äh, ich würde jetzt ein Bier nehmen. Nein, Spaß. Was hast du noch im Portfolio? Im Portfolio. Ähm, ja, wie gesagt, also nächstes Jahr wird unser großes Jahr. Das ist zehn Jahre, ja. Ähm, und ja, neben den ganzen äh, Highlights, die wir jetzt gerade auch vorgestellt äh, bekommen haben, gibt es auch nochmal ein, zwei andere Neuigkeiten. Können ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ähm, ja, ansonsten äh, würde ich mich freuen und wir treffen uns einfach mal auf dem Drei hier in München. Definitiv. Jetzt nur ganz kurz für mich, ich habe so ein paar andere Marken noch gesehen, Fanatic ist dabei, Zähl doch mal kurz aus, was unter einem Dach ist. Genau, also äh, wie gesagt, EIN gehört zur Boards Moor. Ähm, und die Boards Moor hat auch noch ganz andere coole Firmen, ähm, ja in petto, zum einen gehört da Duotone dazu, ähm, vom Massensportbereich und Fanatic, ähm, auch ganz große Player, Esculab auch seit letztem Jahr, die sind allerdings äh, in Taufkirchen nebenan und ähm, ja im Prinzip ja Findet mir ja alles, wenn man Outdoor begeistert ist und gerne Sport treibt, da ist man ja ganz happy auf jeden ja. Fall, ja. Heißt, wir müssen zum Kiten anfangen, Petra. <lacht> <lacht> äh, Grüße an Daniel von Esculap gehen raus, war auch ein mega cooles äh, Video, was wir gemacht haben. Ähm, ja, Dennis, auch mit dir. Vielen Dank an der Stelle und äh, schönen Sehr Urlaub. Gut. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr hier wart auf jeden Fall und äh, jederzeit gerne wieder. Seid immer herzlich willkommen und dann, ja, bis bald.